Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf Popel mit Zucker. Wir spielen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und ich habe letztes Mal, wenn ich es richtig habe, einen Dude umgebracht. Ach oh, nee. Wir müssen jetzt den anderen noch holen. zeigen, oh. Kurz Platz machen. Nein, bitte nicht. Oh Mann. Ich muss. Ich habe angefangen, die ersten Folgen zu editieren. Das kommt also gleich. Kenne ich doch schon. Das ist genau das, was ich bei den ähm, Templern brauche. Ja, ich habe jetzt meinen Pilz-Controller endlich mal eingesteckt. Das Ding hat einfach zu viel Akku, ich finde das voll toll. Also wirklich, äh, im Vergleich zu dem PS4-Controller, der PS3-Controller hält locker zwölf Stunden durch, Minimum. Also zwölf Stunden in Benutzung. Ja, ich habe nebenbei angefangen, wenn ich Flaggen finde im Video. Ich bin die kompletten Videos am editieren, das heißt ich mache die Liste, währenddem ich die Videos selber nochmal schaue und editiere. Viel rausschneide. In Folge 1 ist von einer Stunde 10 locker glaube ich 12-13 Minuten Material rausgeflogen. Ähm, sind immer noch fast eine Stunde, aber es ist weniger. Viel rumgelaufen, und so das weg ist. Nebenbei lade ich halt noch COD Infinite Warfare hoch. COD wird eine kleinere Sache mit editieren, deswegen kommt die öfters wahrscheinlich. Aber ich möchte eigentlich auch gerne das Format hier behalten. Äh, was ich gemerkt habe, ich habe letztes Mal voll verkackt in der Tutorial-Mission. Man hat eine Flagge irgendwie dreimal auf dem Bildschirm gesehen und ich habe die nie geholt. Vielleicht habe ich sie unterdessen geholt. Ah, das sieht so aus, hätte ich es noch geschafft. Ne, genau die. So, <lacht> die habe ich am Anfang nämlich gesehen und gedacht, ja, super, mache ich toll. Also, das heißt, ich schnappe mir wieder ein Pferd und dann geht es ins Königreich und zur nächsten Stadt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich werde eigentlich nicht mehr durchs Königreich reiten, aber weil wir haben Quickboards haben in alle Städte jetzt. Das heißt, die Flaggen im Königreich bleiben jetzt eigentlich unentdeckt, bis ich mit dem Guide nachgehe am Schluss. Weil die Art des Editierens habe ich mich erst sehr spät dazu entschieden. Und ich habe mal gesagt, ich bin mir unsicher, ob ich das für die zweiten und dritten Teile noch machen werde. Aber ich glaube schon, in dem Stil, wie ich es mache. Ich will nicht alles rausschneiden, aber ein Teil... Sorry, jetzt habe ich gesagt, bis gleich, Red trotzdem durch. Ich will nicht alles rauseditieren, aber ein Teil nehme ich raus, wenn es langwierig ist. wird dieser Ritt, wenn ich nichts zu sagen hätte, würde ich rausnehmen. Aber ich probiere nochmal immer Keypunkte drin zu lassen. Eine Note habe ich doch erledigt. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich... Einen Ort erledigt habe. Okay, ich gucke das mal ganz kurz nach. Nicht, dass das falsch ist jetzt. Okay, ich habe es gefunden. Ich habe hier Damaskus tatsächlich schon erledigt. Ähm, aber wir müssen nach Akon und Jerusalem noch. Okay, dann das heißt alle drei Orten. Einen habe ich erledigt von drei. Alles klar. Das war mein Fehler, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich habe nur zwei wieder. Und das heißt, wir müssen zuerst wieder in die Assassinen-Gilde. Uns die Mission abholen. Und ich glaube, das ist das bewachteste Dorf. Hier muss ich aufpassen. Habe ich Bock habe. Jemand muss ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Gut, also, ich gucke mich mal ganz kurz um. Ich habe eigentlich alles erledigt. Ich weiß, dass ich diesen Aussichtspunkt nicht bekomme. Das heißt, ich muss eigentlich nur ins Büro. Dann mache ich das mal direkt. So, wir sind gleich da. Äh, ja, ich habe gesagt, ich habe fast eine äh, 13 Minuten rausgeschnitten und bin noch auf einer Stundenfolge. Aber hier in diesen Missionen habe ich ja viel weniger Material. Das heißt, die Folgen werden eh kürzer werden. Da ich ja nicht weiß, wie ich genau schneiden werde. Traffic. Die Kunde eurer Taten verbreitet sich schnell. Anscheinend seid ihr aufrichtig bemüht, euch reinzuwaschen. Ich tue, was ich kann. Und manches Mal gelingt es euch. Mich dünkt, es ist euer Auftrag, der uns zusammenführt. Ja, Wilhelm von Montferrat heißt das Ziel. Was könnt ihr mir über den Mann sagen? Wilhelm wurde zum Regenten ernannt, solange der König seinen Krieg führt. Dies gilt vielen als wunderlich. Bedenkt man den Zwist zwischen Richard und Wilhelms Sohn Konrad. Ich dagegen halte es für sehr weise. Weshalb? Richard und Konrad sind in vielerlei Dingen nicht eins. Obwohl sie sich zivilisiert benehmen, heißt es, dass sie einander nicht wohlgesonnen sind. Und dann gibt es da noch die Geschichte mit den gefangenen Sarazenen aus Akon. So ist Konrad nach Tyros zurückgekehrt und Richard hat Willen genötigt, hier als ein Gast zu verweilen. Er meint als Geisel. Wie ihr es auch nennt. Seine Anwesenheit sollte helfen, Konrad im Zaum zu halten. Ich habe mich nie für Politik interessiert. Aber ihr seid euch bewusst, dass eure Taten die Zukunft des Landes beeinflussen. Auch ihr seid ein Politiker. Auf eure Weise. Wie ihr es sagt. Wo also schlagt ihr vor, soll ich mit der Suche beginnen? In Richards Zitadelle, südwestlich. Oder eher auf dem Markt davor. In dieser Richtung liegt auch die Heiligkreuz-Kathedrale. Ein belebter Ort mit sehr vielen redseligen Bürgern. Als letztes versucht es im Westen, wo der Ketten und der Hospitaliterbezirk aufeinandertreffen. Dort solltet ihr fündig werden. Wohl an. Dann werde ich euch nicht weiter stören. Ihr stört ganz und gar nicht. Boah, der ist so lieb für ihn zu mir. Ich find das toll. Das hat die voll gemütliche Bude hier mit Schachbrett und so. Oder Dame, ich weiß nicht. Wahrscheinlich in Dame. Okay, wir müssen in ein neues Viertel. Wenn ich es richtig habe, ist es das Bürgerviertel. Mach mal, ich probiere mal kurz. Ne, da ist die blaue Grenze noch. Also gehen wir ins Nobelviertel. Und das heißt für mich, ich muss jetzt hier zuerst mal einen Aussichtspunkt finden. Das alleine wird ja schon recht lustig. Und von da aus kann ich dann gucken, was für Missionen ich habe. Äh, ich muss ganz kurz mal... Dass der mir das äh, HQ nicht mehr anzeigt. Ich war gerade verwirrt, weil ich noch mal eine Technik gelernt habe. Ich habe letztes Mal äh, mit Kreis greifen gelernt. Wo ist denn der? Ach verdammt. Ja, das ist ein Aussichtspunkt hier, den hole ich mir. Das ist gut, also eigentlich cool, aber irgendwie auch sehr verwirrend, dass sie dir dann nicht mehr zeigen, welche äh, Punkte Aussichtspunkte sind. Ich muss nachher nur kurz runterspringen, dann habe ich meine Ruhe vor dem. <lacht> so, jetzt schauen wir uns mal um. Ich würde sagen, wir fangen von hier aus und machen, den Informanten im Schluss. Also heißt es das eigentlich, dass ich jetzt zu dem nächsten Aussichtspunkt gehe als erstes und von da aus eine Mission bekomme. Hm. Interessant. Warte mal, da war Gott. Ja da. Okay, zum Glück sind die sehr schlau. Oh. Ich glaube es ist eine endlos hier. Fuck. Ich muss ja mit der reden. Okay, jetzt. Niemand. Okay, hier oben ist nochmal ein Aussichtspunkt, aber ich weiß nicht, ob ich da hochkomme diesmal. Ah, halt doch, Maul. Ah, oh Mann. Jetzt habe ich ganz so die Schnauze schon. Okay, ich glaube, diesmal komme ich sogar hoch. Cool. Nur einmal kurz rum und die suchen mich da unten sowieso. Ja, top machst du das. Okay, ich würde trotzdem gerne kurz diesen Aussichtspunkt noch holen. Ah, ich kann es da nicht runterspringen, glaube ich. Ah, doch, ich spring mal wieder da rein. Das Ach so. Was? Wie geil. Okay, ich gehe hier mal hoch. Ich hoffe, das reicht. Ja, sieht gut aus. Ist mir egal, wenn die mir Gewalt drohen, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt äh, alles in der ersten Session gemacht und bin jetzt in der zweiten Session übrigens, für die die es interessiert. Deswegen weiß ich jetzt auch, was im Edit ungefähr drin ist, so mehr oder weniger. Ich habe zum Beispiel meine Endcredits Card gemacht, das war ein Lied von NCS, also No Copyright Sound. Was technisch gesehen nicht richtig ist, weil Copyright nicht dasselbe ist wie Lizenzrecht. Äh, aber wie auch immer... <lacht> Äh, Enzias macht echt gute Musik. Ich habe da einen Track gefunden, der passt mir ganz gut mit dem Intro, das im... Ah, fuck. Den habe ich voll vergessen. Dass die hier noch rumlaufen. Ey, ich drück X, das heißt ausweichen, du... Mistet. Der macht einfach nix. Fick dich. Hidden Blade. Und los. So, den Rest besiege ich so. Ich schneide diesen Zimmer ganz lustig zusammen. Ich habe aber jetzt das Intro, das ganz am Anfang läuft, wenn man das Spiel startet, mit einem Track von NCS unterlegt, den ich passend fand eigentlich. Ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Das ist einfach meine Endcredit-Card jetzt. Ah ja. Okay, wir gucken mal kurz, wo ich als nächstes hingehe. Da unten den Aussichtspunkt. Immer zuerst Aussichtspunkte gehen. Ja, ich probiere zumindest bei diesen Videos hier ein bisschen mehr äh, Edit reinzupacken. COD habe ich jetzt noch relativ uneditiert gelassen. Ich gucke mal, ob ich in Zukunft mehr editieren. Vielleicht kommt da nicht mehr täglich was wieder. Kann ich eigentlich mit leben? Wenn ich dafür dann editiere und so. Ich gucke mal. Weil es nicht editieren war nicht wirklich aus Faulheit, sondern aus Zeit. Und ich wollte halt trotzdem regelmäßiger was machen noch. Aber ich muss mich jetzt einfach ein bisschen noch gucken, ob ich mehr... Es kommt glaube ich aufs Projekt drauf an. Manche Spiele vertragen, es einfach ohne Edit hochgeladen werden. Wie COD finde ich, kann man außer... ...repetitives Zeug rausschneiden, wenn ich zehnmal dieselbe Mission machen muss, dann kann man schneiden. Ansonsten würde ich sagen, ist COD relativ resistent dagegen. Assassin's Creed hat einfach sehr viel gelaufen drin. Okay, das könnte ein Problem werden. Mal kurz was ausprobieren. Ich komme da wahrscheinlich nicht hoch, ne? Sehen die mich, wenn ich dem das Wurfmesser an den Kopf werfe? Eigentlich ja nicht. Jetzt mal gucken, wenn ich hier runtergehe. Wahrscheinlich da reinrenne. Sehr gut. Lasst euch kommen und gehen, wie es euch beliebt. Ich dachte, niemand hätte Zugang zur Festung. Für wahr. aber Wilhelm will die Instandsetzung sobald als möglich beendet sehen, was uns als Vorteil dient. Eine ideale Deckung. Sehr gerissen. Jedenfalls ist mein Bericht fertig. Ich sollte ihn abliefern. Endlich entwickelt sich die Lage zu unseren Gunsten und nicht von ungefähr. Nun, die Bibel sagt schließlich, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, das stimmt nicht. Das stammt aus Aesops Fabel. Die Bibel sagt in der Tat meist das Gegenteil. Vieles dreht sich darum, Geduld zu haben und abzuwarten, bis der Herr sich entscheidet, ob er zu helfen wünscht. Egal, ich sage, wir haben lange genug gehalten, oh, dem werde ich nicht widersprechen. Also gut, ich bin weg. Ich hole mir den gleich. Okay, die Wachen stehen wieder da. Das heißt, ich muss wohl oder übel hier lang. War jetzt wohl nicht so wichtig, dass der Soldat stirbt, dass sie da mal wirklich untersuchen, sondern. Ja, lieber diesen random Tempel hier. Den Eingang schützen. Arschloch. Jetzt brauche ich nur noch was, um runterzukommen. Gehen wir hier runter. Boah, das war jetzt mega glücklich. Warte, da war eine Bürgerrettungsmission. Da. Alles klar. Ist, König ha, wie komme ich denn da hoch? Da. Diese Fenster sind es, glaube ich. Jawoll. Ähm. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Ich, das sieht ganz gut aus, eigentlich. Das, was ich jetzt gesehen habe. Jawohl. Ich habe die Noppen gesehen und dachte, ja, das wird's schon. Dann kann man hier hoch. Ich wollte den zwar nicht mit dem Schwert hauen, aber okay. Doch, doch. Okay, jetzt also muss ich nur noch da hochkommen. Ich hoffe, das klappt alles. Ja. ähm... <lacht> Wahrscheinlich bin ich viel zu hoch. Ah ne, sieht gut aus. Oh, sogar eine Flagge ist hier. Cool, 2-1. Jetzt muss ich nur wissen, in welche Richtung muss ich springen, ohne zu sterben. Und das sehe ich so nicht. Und so ist recht, nicht? Toll. Ah, da unten ist ein Heuwagen. Das könnte sein. Cool. Vor allem dieses leise Raschen, wenn ich lande. Okay, wir gehen direkt zur Befragungsmission hier drüben noch, bevor ich sie also wegnehme für den Typen doch verhauen. Erhebt euch, Freunde, lasst euch nicht abschlachten, nur auf der Launen und Anwandlungen eines fankelmütigen Königs. Wir müssen auf Männer vertrauen, deren Gesinnung eisern ist, auf Männer wie Wilhelm von Montferrat. Okay. Also wie gesagt, ich kann den ohne Messer verprügeln. Ich werde euch lehren. Hey. Scheiße, da doch Kollegen. Deswegen muss man sich verstecken. Ich gebe dem noch einen, dann ist gut. Komm, komm, komm. Ach, komm, an! Ich darf vor allem kein Messer zücken, sonst kommen die Wachen da oben erst. Wo ist denn der Dude? So, lass mich hier raus. Da ist er. Ja, deswegen sollte man sich verstecken. So. Halt! Genug! Genug! <lacht> Super! Was wollt ihr denn? Gold? Ich habe hier etwas Gold! Nehmt es! Nehmt es und verschwindet! Ich bin nicht auf Gold aus, nur auf eine Auskunft. Ich weiß nichts! Ihr kennt Wilhelm. Sagt mir, wo ich ihn sprechen kann. Das ist unmöglich! Er trifft sich mit dem König! Und wann wird er aufbrechen? Heute, aber das hilft euch nicht. Es wird wieder Streit werden. und Wilhelm wird seinen Soldaten die Leviten lesen. So ist es immer! Richard schreit Wilhelm an, Wilhelm schreit seine Männer an. Er wird euch nicht empfangen. Ich sagte, dass ich mit ihm sprechen will. Nicht, dass er mich empfangen soll. Dann sind wir also fertig. Nicht ganz, fürchte ich. Etwas brauche ich noch von euch. Was denn? Euer Leben. Mich schön, dass ich umdrehe. So, jetzt muss ich weg hier. Jetzt. Ich denke, ich sollte euch danken, aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Trotzdem habt ihr recht behandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Wer hat das getan? Diesen Dialog finde ich so dumm. Ja, ich hätte es auch allein geschafft, aber Mimi, Mimi. Mi. <lacht> ja, dann lass ich dich letztes Mal einfach verrecken. Kein Problem. Okay, der Tau war recht rein. einfach jetzt. Ich dachte, der wird mühsamer. Ja, bei dem muss ich nichts machen. Ah, da ist unser Informant. Wieder zurück, Alter hier. Nein, nein. Ihr braucht immer jemanden, der eure Drecksarbeit verrichtet. Dieses Mal hat Al-Mualim nichts befohlen. Nur für mein eigenes Vergnügen bitte ich euch, einige masia flaggen zu finden, die ich in Richards Viertel versteckt habe. Bitte kommt baldestmöglich zurück, denn ich habe etwas für euch. Dreckso. Wichtige Informationen. Aber dieses Mal. Versucht schneller zu sein. Na gut, äh, wo fängt das an? Irgendwo hier oben. Glaube ich. Ah, ne, da drüben. Okay, das ist relativ einfach zum Glück. Jetzt muss ich da hoch. Das Ganze läuft zum Glück relativ aus Selbstläufer. Ich darf nur nicht erwischt werden, das heißt ich darf nicht stehen bleiben, sonst haut er mich. Ach komm. So. Und die letzte Flagge muss irgendwo da sein. Die habe ich übersehen anscheinend. Ah ja, da. Eure Arbeit zwingt mich, meine, meine Meinung über euch zu ändern, Alter, hier. Hier ist alles, was ich über Wilhelm von Montferrat weiß. Er und Richard hatten eine Meinungsverschiedenheit, bevor der König Gen Jaffa aufbrach. Seitdem bleibt Wilhelm in seiner Zitadelle, umgeben von seiner Armee. Glaubt ihr, dass ihr ihn in dieser beschützten Umgebung angreifen könnt? Jo. Wir werden es sehen, aber noch zweifle ich. <lacht> ich schaff das. Ich bin gut. Okay, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Ich muss da reinkommen. Ach, wie lieb das, der fragt. Ach fuck off. War das denn von einem Tempelritter? Ja. Okay, der mochte mich anscheinend noch nicht. Jetzt muss ich nur irgendwie da hochkommen, ne? Na, das geht noch nicht. Zum Glück gibt's Leitern. Ach, komme ich da überhaupt schon auf die Mauer hoch? Kann sein, dass ich da noch gar nicht hinkomme. Warte mal, ich probiere das mal. Ah, doch. Zum Glück sind die so blöd. Probiers. Komm, ach komm. Ich verstecke mich nicht, ich bin runtergefallen. Boah, das klingt ja schlimm. Könnt ihr meinen, das stirbt gleich. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Also ne, ernsthaft, ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Ah doch, jetzt. Ah, ich habe fast noch vermutet, dass da, ein, dass da so ein Griff ist. Ich dachte, ich guck lieber doch noch oben noch. Genau, deswegen mich aus dem Sichtfeld komme. Aber nein. Muss natürlich mittendrin sein. Komm, geh da jetzt hoch. Okay, machen wir es anders. Okay, wie komme ich da hoch? So. Ich gucke hier kurz wegen Flaggen, weil ich habe keinen Bock hier nochmal rauf zu müssen. Sieht aber sauber aus soweit. Das heißt, ich kann hier hoch. Schick. Und das alles nur für dieses kleine bisschen Karte hier hinten. Aber hier gibt es anscheinend noch irgendwo eine Bürgerrettungsmission. Da. Ach, cool, ich kann greifen. Wie praktisch. Das ist mega wichtig. Dankeschön. Okay, unser also nächster Aussichtspunkt ist hier oben. Ah. Ja, dann machen wir zuerst das hier. Scheiße. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Keine Steine schmeißen, bitte. <lacht> ah, da kommt mir von unten nach gleich. Oder probiert's. Na sieht man einer an und ich habe ein Leben mehr bekommen. Wie cool ist das denn? Ihr habt gesehen was hier passt Du Heide, Probier's. Du Ihr sagt, es euch Ah warte mal, die Partisanen, ich geh mal kurz wir zu denen, die sind cool Weg, ah. die Wer sich einmischt, der, der, der stirbt wir der so. der ja, der Ach komm der will mir ernsthaft nachlaufen Sorry So, jetzt muss ich noch irgendwie anonym werden, um da äh, einen Taschendiebstahl zu machen. Nur die Frage, wie ich da komme, gescheit. Jetzt muss ich wahrscheinlich einmal rüber bis Dach. Ah, ich darf hier wahrscheinlich gar nicht durch, ne? Ja, ich wusste es genau. Ah, ich hasse das. Das sind Gelehrte, die bringen nichts. Da sind Partys an. Ah, die haben nicht alle abgefangen. Nur einen nicht. Nice. Ja, wie ihr seht, die Kämpferei hier ist echt nervig. Warte mal, der hält ihn fest. Das heißt, ich kann ihn meucheln. Aber ähm, natürlich nicht das Messer, das ich gesagt habe. So. Okay, jetzt muss ich trotzdem noch irgendwie gucken, wie ich zu diesem Taschendiebstahl komme. kunde schlechte ich habe alles ausgespäht ein direkter angriff ist nicht möglich warum nicht bogenschützen sie sind in der ganzen festung verteilt und es gibt keinen leichten weg sie zu erreichen sie schalten uns aus bevor wir zehn schritte weit kommen habt ihr alles aufgezeichnet ja ich habe alles auf der karte verzeichnet bringt sie zu den anderen sie haben verwendung dafür sehr gut ich gehe sogleich bleibt start bruder ja ihr auch Alles klar. Ich kann die Karte sogar anschauen. Mama. Das ist eigentlich ganz interessant, dass es geht hier. Das finde ich voll cool, dass das machbar ist. Dann werden halt die Beweise zusammengelegt und hier kann ich nochmal nachlesen. Ist schon cool gemacht. Ist schon ganz schlau eigentlich, dass man die ganzen Notizen, die man cloud auch findet, Maps und alles. Nachkommen. Ich probiere gar nicht wegzulaufen. Ich töte jetzt einfach. Ich muss eh hoch zum 80 Punkt also. Ach. Ihr könnt mich doch alle mal. Ganz ehrlich. Gut, dann gehe ich halt hier hoch. Ist mir scheißegal, hauptsächlich weg hier. So, jetzt probier's. Komm. Komm. Scheiß machst du Kollege. Teilweise machen mich die Typen echt aggressiv wie die Soldaten. Bei jedem Scheiß kommen die angerannt. Laufen 30.000 Bürger durch und wenn ich durchlaufe, kommen sie und sagen: Nee, du, das, das ist eigentlich privat, ne? Genau durch. Super. Ein Meter daneben und ich wäre tot gewesen. war Wilhelm aufzunehmen. Er ist alt und hält zu viel von sich selbst. Sein Herr ist das größte nach dem des Oce Und wir brauchen es. Ich gehe jetzt zu den anderen Brüdern. Sorgt dafür, dass sie alles haben, was sie brauchen. Gewiss, sie dürfen nicht scheitern. Fürchtet euch nicht, der Meister hat einen Plan. Gerade jetzt arbeitet er daran, unsere Verluste zu unserem Vorteil zu kehren, falls es so weit kommt. Was hat er vor? Je weniger er wisst, desto besser. Tut für euch befohlen wurde. Bringt den Brief, den ihr bei euch tragt, zu unserem Meister. Das ist natürlich cool, so ein random doll statt ein Soldat ist weniger auffällig. Das ist halt einfach so. Und ja, ich weiß, es ist mega auffällig, wie ich es mache, aber es funktioniert halt recht gut und das weiß ich, deswegen mache ich es auch. Ich habe die Mechanik doch ein bisschen im Griff, ich weiß, was ich machen kann, was nicht. Und am Anfang schauen sie sich immer um, deswegen laufe ich am Anfang immer so. Und sobald sie sich dann einmal weggedreht haben, kann ich eigentlich direkt hinsprinten. Sie dürfen mich dann einfach nicht sehen, wenn ich sprinte und dann im Kreis kann ich sie bestehlen. Das geht dann ganz schnell. Weil sonst kann man dem wirklich eine Zeit lang nachlaufen, das könnt ihr mir glauben. So, so geht's auch. Anscheinend. Es ist sogar viel eleganter mit den Stufen gewesen. Voll praktisch. Ah, ich muss kurz warten, ob da noch was auftaucht. Das sind Partisan, ne? Ja. Ich weiß, man hört den Controller teilweise ein bisschen klicken, ich probiere das eigentlich wegzunehmen. Also, nicht rauszuschneiden, aber dass es nicht so ist, aber ich kann nicht ganz alles rausnehmen. Jetzt sind einfach die einzelnen Tastenanschläge, die halt teilweise recht laut sind, obwohl ich das Mikro schon auf minus 30 Empfindlichkeit habe. Da nimmt nicht mehr viel Sound von außerhalb auf, das könnt ihr mir glauben. Das ist im Vergleich zum Anfang echt weh, echt nichts. Sobald schon Checkpoint erreicht, habe ich die getötet, die für die Mission wichtig waren. Das glaube ich, nur noch der hier. Also auch wenn noch Wachen da sind und es Checkpoint erreicht, dann habe ich die getötet, die für diesen Posten wichtig waren. Dann ist da unten nochmal eine Bürgerrettungsmission. Ah, fuck, falsche Seite. Ja, ja, schon gut, habe ich gesehen. Komm, lauf bitte. Da unten, ja. Und da ist eine Flagge. Zum springe ich in diese Richtung gleich runter. Lass mich los. Bitte. Heute ist Fortuna auf meiner Seite, allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten ja, konntet, ja. Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Wie das Gatte betont betont wird als Sub-Soy. Mein Gatte in Anführungszeichen. Lass mich gehen, ich habe nichts getan! Ihr wartet vor meinen Augen! Na du? Das kostet euch euren Hals! Du bist ein Wunder, Mann! Ach komm! Sie sagten nicht, was sie von mir wollten. Da okay. müsste noch etwas geben. Jawohl, die Information. Wait a second. Ah doch, das wird jetzt gleich erledigt. Super. Schon gut in so einer Seitengasse. Dann kann ich die loswerden und die letzten zwei, drei dann dem Partisanen überlassen. ich da mal so durchlaufe. Mein Gott, tötet mich nicht. Ah, ihr seid es, alter ihr. Ihr habt mich erschreckt. Richards Männer verfolgen mich, zwei an der Zahl. Ich versuchte, einen Handel mit ihnen zu schließen, als ich bemerkte, dass sie mit mir spielten. Ich konnte aber fliehen. Könnt ihr ein Todesengel für mich sein und deren Köpfe holen, bevor sie meine nehmen? Im Tausch werde ich euch von dem Handel erzählen. Ah klar, hier sind jetzt keine Behinderten mehr. Also keine Ja, doch Behinderte. Er ja, ist so ein Alkies, ja, ist wieder Behinderte. Ich will ich check noch die, wenn ich jemanden töte, dass es hier ein Problem gibt. als maul ja. das war die falsche seite zu wissen, dass ich, sicher bin? Ich, ich versuchte einen handel mit den wachen der zitadelle zu machen damit diese die tore offen lassen auch wenn der alarm erklingt ich versagte also ist euer einziger fluchtweg aus richards zitadelle die festungsmauern herunter vergebt mir Gut, dann haben wir jetzt alles erledigt und es geht zurück ins Büro. Es ist wirklich so, eine Mission geht über eine Stunde. Das kommt ziemlich hin, wenn ich alles so erledige. Das ist gut. So, da sind wir. Alter, ihr. Was führt euch so bald wieder zu mir? Ich habe mich mit Wissen gewappnet, wie befohlen. Mit allem. Recht. Und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nahe. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, hasse ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. dann legen wir es los. Er wird abgelenkt. Ah ja klar, weil er wütend ist, logisch, aber ja, klar. Das Büro brauche ich jetzt nicht mehr als Punkt. Ja, ich gehe einfach irgendwo auf die Map, wenn ich das mache, und drücke da zweimal, weil dann macht er einen random Punkt und löscht ihn wieder. Guck mal an, random eine Flagge hier mitten in der Stadt. Kurz für die und für mich. Das ist irgendwo hier. Für die, die es interessiert, wollte ich sagen. Aber eben, es gibt eine Map und die ist unten auch verlinkt übrigens, die, die ich benutze. Ich pack die in jede Folge rein. Heißt einfach Flaggen-Map und dann der Link. Ist echt praktisch. Und hier ist die zweite Flagge. Ich habe auf Select eine Map jetzt. Ja, man trifft halt random, wenn man rumläuft lang. Das ist halt einfach so. Aber ohne eine Karte wird es echt schwer sein, hier alle zu finden. Vor allem habe ich bis jetzt noch gar nichts gefunden, für das ich jeden Aussichtspunkt einmal besucht habe. Boah, ich wusste genau, das gibt jetzt Stress. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Da vorne sind Partisanen. Das wird richtig dumm. Ich bin runtergefallen. Ich wollte da nicht hin. Ja, das ist halt nur, dass da nicht gleich so viele rumstehen auf einmal. Aber eigentlich richtig unnötig. Ich habe die Hoffnung, ich muss nicht gegen alle kämpfen dann. Ach Scheiße, einer ist unter. So. So. Vielleicht kann ich mich jetzt verstecken. Das wollte ich haben. Okay, da sind wir. Ja, nice. 3000 Seelen, Wilhelm. Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten. Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Ihr wisst es. Ich tat euch einen Gefallen. <lacht> oh ja. Einen großen Gefallen, fürwahr. Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen. Ich kenne unseren Feind. Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt. Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden. Ich tat, was recht war, was billig war. Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt. Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient. Ihr seid der Regent von Akon Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer. So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergolden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort. Dann lasst euch nicht aufhalten. Eure Hoheit. Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben. Gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt. Ja, mein Herr. Der Rest von euch, folgt mir. Ich will jetzt auch gleich mit rein. Aber die stehen sicher gleich wieder als Wache da und dann komme ich nicht durch. Oder? Ah, ne. Warte mal, ich muss warten, bis die durch sind, sonst... Okay, ne, da kann ich durchlaufen. Muss ich den jetzt töten? Attentat auf Wilhelm. Ah, alles klar. Dann ist das mein Ziel, Wilhelm zu erwischen. So, kurz gucken, wo der jetzt schon ist. Ach, der ist da hinten schon. Letztes Mal als ich hier war, wurde ich hier oben erwischt und angefickt von irgendwem. Sorry. Okay, da ist eine Wand. Scheiße. Wenn ich da hochgehe, bin ich auch direkt verdächtig. Das ist das Problem. Hier hätte ich Zeit, um aufzuhauen. von mich wieder irgendwenn mit dann schön Wir sind euch ergeben. Und sagt ihr ich das. Euch, das Mann? Mann. Wenn euch fehlt ihr es an Ingabe und Beharrlichkeit. Ihr schwatzt und spielt und euch geboten werden schwerlich oder gar nicht erfüllt. Das endet am heutigen Tag. Ich lasse mich nicht weiter von ihm erniedrigen, ob ihr mir zustimmt. Was sagt es? Und das solltet ihr. Es ist eure Schuld. Ihr habt Schande über uns gebracht. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geschick und Entschlossenheit haben uns Akon gewonnen. Und sie werden erforderlich sein, um es zu halten. Ich hoffe, die Leiche rutscht nicht runter. Aber jetzt... Hey. Nicht ich hasse mit. die Kamera. Nee, ist gut. Ihr härter und öfter üben. Verpasst ihr dadurch ein Mal oder eine Nachtruhe, dann ist es so. Und, solltet ihr euch vor dieser Pflicht drücken, werdet ihr die wahre Bedeutung des Wortes Disziplin kennenlernen. Führt sie vor. Wenn ich ein Exempel an euch statuieren muss, um Gehorsam zu erlangen, dann soll es so sein. Ihr werdet beschuldigt, auf Wache gehurt und getrunken zu haben. Was habt ihr zur Verteidigung vorzubringen? M mein Herr, bitte, wir dachten uns nichts dabei. Wir ha haben uns vergessen. Es kommt nicht wieder vor. Nein, sicher nicht. Ungehorsam breitet sich aus wie eine Seuche. Er soll ausgerissen und getilgt werden, auf das eine Ausbreitung verhindert werde. Ich kann einfach runtergehen und Schlägereien fangen, aber ich will, ich will das professionell machen. Gut, gut. Dann kehrt zurück auf eure Posten, erfüllt von neuem Pflichtbewusstsein. Seid stark, seid auf der Hut und wir werden siegen Zaudert und ihr werdet das Schicksal dieser Männer teilen. Dessen seid euch sicher. Wegtreten! Es werden nicht alle rot angezeigt. Okay, jetzt ist die Frage, wenn ich da runtergehe. gehe, der wird mich ja direkt sehen. Wow, hätte ich jetzt nicht erwartet. Das wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß, dass ihr Richard töten und akkon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. <lacht> für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard? Der Orchonon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akon gebührt keinem von ihnen. Wem da? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung. Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. <lacht> Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten, außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt. Eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden. Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten spricht. Oh je. Yeah. Rationierung ist echt eine gute Sache halt. Der hat das schon schlau ausgedrückt. Die Frage ist halt, wie viel steckt da drin. Das Problem ist, ich glaube nicht, dass die alle einfach scheiße sind. Das wäre halt zu einfach. Dieses Gut-Böse-denken. Und das macht es jetzt in eigentlich nicht. Oh, die Tür, die Tore sind wirklich zu. Komm, lass mich hier runter. Dankeschön. Äh, ja, wie komme ich jetzt hier weg? Ah, fuck, ich hätte dann ins Pavillon gehen können. Ich habe voll nicht dran gedacht, dass ich unsichtbar werden kann. Nein, darf ich nicht kämpfen. Nee, nee, ich kämpfe jetzt nicht, ich hau ab. Ciao. Da geht's runter. Okay. Halbwegs sicher. Halbweg, sage ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, wir werden langsam gesucht. Ja, Assassin, das seht ihr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach diesen ganzen Morgen, ich weiß nicht, wie viele es sind, glaube ich, sechs? Fünf oder sechs sind wir jetzt. Ich glaube, das war jetzt der Fünfte, meinte ich. Ähm, dass wir da noch so ruhig äh, rumlaufen können. Oh guck mal, wie viele Wachen das sind. Ach, du Scheiße. Das ist ja nicht normal. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich werde wirklich gesucht jetzt. Das ist ganz lustig, jetzt hier durchzukommen. Aber ich hoffe, ich packe das. Ist nicht mehr weit. Ah, Mann, ich bin nicht weit genug geflogen. Ah, fuck, fuck, fuck, fuck. von Montferrat ist tot und mit ihm seine Ränkespiele. Es war gut, Akkon vor seinem Griff zu bewahren. Aber warum jetzt, wo die Kreuzfahrer mehr denn je zusammenhalten müssen? Er hätte warten können. Warten? Worauf? Dass Richard zurückkehrt und seine Intrigen entdeckt? Nein, es war die rechte Zeit für ihn zuzuschlagen. Seltsam. Ich war sicher, er wollte Akon für Konrad. Aber er bestritt, dass dies sein Plan gewesen sei. Dem Wort einer Schlange, die auch im Sterben noch Gift produziert, ist nicht zu trauen. Ich sollte das mit Al-Mu'alim besprechen. Ja, mein Freund. Eilt nach Masyaf. Er wartet sicher sehnlichst auf euren Bericht. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Alles klar. Jetzt geht's nochmal zurück zu Al-Mu'alim. Al-Mu'alim? Kann ich porten. Mach ich auch. Ich habe ja alles erledigt. Und dann beende ich und noch nächste Folge weiter. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger aufzuhalten und den Sichtkontakt zu unterbrechen. Tretet vor, Alter, ihr. Berichtet von euren Fortschritten. Echt tat wie mir geheißen. Gut, gut. Das Artefakt. Sprechen. Hm. Jeder, den zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, Gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht. Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt. Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja, ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind Sie? Non nobis, Domine, non nobis. Templer. Nun erkennt Ihr das wahre Ausmaß von Robert des Sables Macht. All diese Männer, Statthalter, Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben Sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard, Salah al -Din. Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einheit gebieten. Daran arbeiten wir, Altair. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Warum habt ihr mich belogen? Damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbsterworbenes Wissen ist besser als Erlerntes im übrigen hat euer verhalten in letzter zeit nicht eben vertrauen erweckt verstehe alter ihr eure mission ist unverändert nur eure wahrnehmung der umstände hat sich geändert und gewappnet mit diesem wissen werde ich die übrigen templer vielleicht besser verstehen sonst noch etwas das ihr wissen wollt der schatz den malik aus salomons tempel brachte robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen alter ihr bei zeiten wird euch alles klar werden so wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen. Fürs Erste findet Trost darin, dass er nicht in ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist. So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft ihre zu machen. Alter ihr, bevor ihr geht... Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht töte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut. Ja, nice. Ich habe glaube ich eh bald Max Level, weil ich die ganzen Nebenmissionen mache. Extra Wurfmesser, neue Waffe. Und da würde ich sagen, benden wir jetzt mal. Und in der nächsten Folge geht's dann zum letzten Ort. In Jerusalem. Dann. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß mit dem Auto. Ich habe mir Mühe gegeben. Extra lang Musik rausgesucht und so. Ich habe nicht viel geschnitten, aber es, es gefällt mir. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.